Wir lassen uns gerne herausfordern. Wählen den steileren Weg. Sind bereit, uns ihm zu stellen. Ihm mit kreativen und außergewöhnlichen Ideen zu begegnen. Wenn der Weg schwer wird, wie gehen wir damit um? Das Ziel zu weit weg und zu ehrgeizig gesetzt wirkt. Oder wir es sogar aus den Augen verlieren. Wir vertrauen auf uns. Darauf, was wir können. Was wir schon alles geschafft haben. Daraus schöpfen wir Kraft. Und leisten so viel mehr als je zuvor. Wie wir uns fühlen, wenn wir das Ziel erreicht haben? Wir sind bereit.